Hallo, guten Morgen. Mein Name ist Karl-Heinz Ich arbeite im Feindesmuseum in Combo. Auch wenn wir in der Corona-Zeit leben, wir müssen unsere Tiere versorgen. Hier sehen wir eine Sau mit ihren Ferkeln und die haben Hunger. Ob wir da sind oder nicht. Morgens und die Stahlrunde machen und alle Tiere hier im Museum versorgen. Dann sind wir mit drei Mann, haben circa anderthalb bis zwei Stunden nötig, je nachdem, was ist. Wir füttern also, wir haben über 100 Tiere hier im Museum und die müssen ja jeden Morgen gefüttert werden. Und nachmittags ist nochmal noch mal anderthalb zu mir. Das ist natürlich gerade von sechs Tage im Jahr. Jedes Wochenende, jeder Feiertag. Einer ist immer hier. Und ein kleines Leckerli zwischendurch freut sich jedes Tier drauf. Auge, Ochse, Max!